Das ist jetzt unsere Kugelbahn, wir haben jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr daran gebaut und äh, besonders ist bei der vor allem die Seilbahn, die man hier sieht, die eben diese Kugeln von hier unten nach dort oben bringen soll. haben wir auch einen ganz normalen Kettenlift eingebaut. Es gibt eben mehrere Abfahrten, eine zur Seilbahn und eine zum normalen Kettenlift. Und der Kettenlift ist auch in zwei Abschnitte unterteilt. Der Ring da, das wird auch häufig gefragt, der ist nur Deko, der macht noch nichts. Aber vielleicht wird da auch nochmal ein Lift draus, da muss man mal gucken.